Ja, hallo, mein Name ist Schreier. ich lebe in Berlin und bin politischer Aktivist, Mitglied bei Attacken und Aktiv in der internationalistischen Linke. Und du bist heute? Ach ja, ich bin hier auf der Blockupy-Aktionskonferenz äh, zur Vorbereitung der großen Protesttage 2014 gegen die Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Du warst bei der Konferenz in Amsterdam, erzähl mal. Ja, in Amsterdam gab es äh, letztes Wochenende eine, eine Konferenz, die, globale Aufstände, Global Uprisings. Ich fand das sehr beeindruckend, weil äh, hier waren Leute aus allen Ländern, wo es in den letzten Jahren Aufstände oder größere Bewegungen gab. Also von Occupy Wall Street aus Portland, wo die USA eine ganze Hafen, fünf größten Hafen blockiert hatten, aus Tunesien, aus Ägypten, aus Türkei, aus Brasilien und, und Spanien und so weiter und so fort. Und äh, alleine das, da waren auch viele, viele Filme machen, weil alleine das zu sehen. Mal nochmal in komprimierte Form, was in den letzten fünf Jahren weltweit abgegangen ist, war schon sehr beeindruckend und obwohl ich viel unterwegs bin, hat mir auch nochmal bewusst gemacht, ja, wir leben in einer Zeit von globalen Aufständen. Und äh, das war auch das Spannende an dieser Konferenz. Es war nicht die Frage, ob diese Aufstände zusammenhängen, war eigentlich klar, sondern wie. Was ist das Binden der Element dieser Aufstände? Was ist die gemeinsame Basis der Menschen, die kämpfen? Was sind die gemeinsamen Formen? Und wie weit können wir hier von einer äh, Rebellion gegen den globalen Kapitalismus sprechen. Das waren die Fragen, das war sehr sehr spannend. Warum sehr dicke? John Arloy haben viele Argumente vorgebracht. Was ist das Element, die Frage beschäftigt Sie? Und Sie meinen, es ist Kritik an der Repräsentation. Ja, das ist auf jeden Fall. Sind diese neuere Revolten, die wir in den letzten Jahren erleben, auch Revolten gegen die Logik der Repräsentation? In dem Sinne, dass irgendjemand für dich handelt oder für dich politisch spricht. Die Menschen, zusammenkommen, kamen auf dem Tarifplatz, in Plaza del Sol in Madrid, in Zentrachma in Athen, oder ja, auf dem, im Gesee-Park, die kamen zusammen als autonome politische Subjekte. Was Leute gesagt haben, wir handeln jetzt, wir in der Gesellschaft, nicht irgendwann für mich, sondern wir sind, auch, wir sind sozusagen selbstständig, wir werden selbständig politische Subjekte und verbinden uns und bilden dadurch eine kollektive rebellische Subjektivität, eine rebellische Klasse. Ja. Das es ist auf jeden Fall eine sehr starke, direktdemokratische, partizipatorische Geist, der diesen neuen Aufständen kennzeichnet. Es gab auch eine These in Amsterdam: das ist die Revolte eines horizontalen Netzwerklogiks gegen dunkle Hierarchie die in der heutigen katholischen Welt. Danke fürs Gerne, danke schön.